Hallihallo! Heute machen wir ein kleines Lazarus-Demo. Ich hatte ja letztens ein Python-Script geschrieben, wie man unter Ubuntu 12.04 das Unity hier ändern kann, die Farben, ja, also den Unity Launcher. Und wir schauen uns das mal an. Und zwar hatte ich ja festgestellt, hier mit den G-Conf-Tools, kann man eine Datei ändern, gcons, apps, config1, plugins, unity shell, screen Null, options. Das ist eine XML-Datei. Und da steht zum Beispiel auch die background-color drin. Und eine String-Variable, die dann die Hintergrundfarbe darstellt. Hier zum Beispiel 0 schwarz ist quasi die Standardfarbe. Also dann ist das Ding quasi durchsichtig. Gut, habe ich in Lazarus programmiert. Sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe mir hier so ein kleines Formular gemacht. darauf ist ein Colorbox. Colorbox findet ihr. Wenn ihr schaut, wo haben wir die? Das ist T-Colorbox. Die T-Colorbox. Die und wenn wir die eingebaut haben, können wir da die Farben wechseln. So, und dann habe ich noch ein Edit-Feld. Ein ganz normales standard edit Wo wir dann gegebenenfalls die Farben noch manuell ändern können. Wenn in der Color-Box eine Farbe ausgewählt wird, dann wird das Edit-Feld entsprechend aktualisiert mit dem HTML-Code der Farbe, wie man es auch in HTML-Quelltexten finden könnte. Und mit Set Color, dem Button 1, kann man die Farbe setzen. Mit Default Color wird die Farbe auf 0 wieder zurückgesetzt auf die Standardfarben, wie sie jetzt sind. Mit Exit verlässt man das Programm. Oder man kann zurückgehen, falls man schon eine Farbe eingestellt hatte, auf die zuvor eingestellte Farbe, falls einem die neue Farbe dann doch nicht gefällt. Ja, dann habe ich noch ein Memofeld, wo die Kommandozeilen angezeigt werden, denn ich führe hier wieder vom Programm aus ein Pipe-Befehl aus, also ein Kommando, das an... die normale Konsole weitergegeben wird, dann wird es ausgeführt, es wird gewartet bis das Kommando ausgeführt wurde und dann wird das entsprechende Memo-Feld angezeigt. Aber bevor ich das jetzt groß erkläre, hier sehen wir beim Start des Programms wird schon ein Befehl ausgeführt. gconftool get. Damit wird die alte Farbe gelesen. 0000 old color. Jetzt kann ich mir eine neue aussuchen, meinetwegen rot. Hier sehen wir, hat sich das Edit-Feld aktualisiert. Mit set color kann ich jetzt die Farbe setzen. Und an den Farbcode wird kleinff angehängt. Anscheinend braucht das gconf tool beim Setzen der Farben, die nicht Null sind, also nicht Black sind. Mit Default-Color komme ich wieder zurück zum Ausgangszustand. Mit Set-Color ist es wieder rot. Beende ich das Programm und starte es wieder. Wir sehen, es bleibt rot auch nach dem Neustart des PCs. Könnte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf... Grün umschalte, Set. Wieder zurück zur alten Farbe, die ich beim Starten meines Programms hatte. Also auf Rot zurück. oder auf die Default Color. Und mit Exit kann ich das Programm beenden. Gut, wie haben wir das programmiert? Wir haben wie gesagt hier die Colorbox. Die wird ausgelesen. Quelltext hänge ich euch an. Colorbox. Dort wird die selektierte Farbe ausgelesen. ColorBox1 Selected, das ist die selektierte Farbe. Ja, also wenn ich mir hier in dem Ding was aussuche, wird die selektierte Farbe in der Variable c gespeichert. Die ist vom Typ T-Color. Dann wird der Edit1 Text, der da, auf den HTML-Code dieser Farbe gesetzt. Nun ist dieser Farbcode normalerweise im komischen Format. Und wir machen folgendes. Wir machen einen kleinen Charakter, nämlich das Raute-Zeichen, wie es bei HTML-Code ist, quasi als String. Fügen dazu einen weiteren String hinzu. Und zwar die hexadezimale Schreibweise dieser ersten beiden Zeichen. Ja, die ersten beiden Nullen. Und zwar ist das der Rot-Einteil der Farbe, die vom Typ T-Color ist. Die wird umgewandelt. Das ist eine Integer-Variable. In den Hexcode also 0,0 zum Beispiel. Und weil es zwei Zahlen sind, 0,0, sind das hier zwei. Das gleiche mit dem grünen Teil und das gleiche mit dem blauen Teil. RGB, RGB-Farben. So, also wenn ich hier die Farbe ändere, ändert sich entsprechend der RGB-Code in diesen Edit 1-Feld. Gut. Was haben wir dann gemacht? Dann gibt es natürlich noch SetColor. SetColor führt dann aus den entsprechenden Befehl und den entsprechenden Pipe-Befehl habe ich mal Exec genannt. Exec. Ja, das ist hier Exec. Dann wird das Kommando übergeben als String. Dann wird ein separater Prozess vom Typ t process ausgeführt. Dann wird erstmal das Kommando hier im Memo 1 ausgegeben, die Kommandozeile ausgeführt, execute. Und zwar sind in den Optionen Wait on Exit, das heißt, warte so lange bis dieses Kommando ausgeführt wird, dann kommt das hier zum Tragen. Ich habe eine Stringliste gemacht und die Läden aus dem Output Strom, also quasi Ergebnis Strom, diese Stringliste. Stringliste. Ja, diese Stringliste muss man irgendwann mal erstellen lassen, in dem Moment, wo das Formular das erste Mal erstellt wird. Wenn das Formular geschlossen wird, muss man die auch wieder von Hand entfernen. Das macht man mit Stringlisten so. Die muss man natürlich auch irgendwann mal deklarieren. Gut, also, wie gesagt, exec. exec führt das Kommando aus, lädt dann aus dem Datenstrom dem Output quasi. Eine Stringliste, die gibt es dann zurück, falls man die auswerten möchte. Gut, ich möchte die zum Beispiel auswerten in dem Moment, wo das Formular das erste Mal angezeigt wird, weil ich die alte Originalfarbe mir auslesen will. Dann lade ich aus dieser Stringliste, die habe ich mal TST genannt, weil vom Typ Stringliste das Element 0, also das erste, ja, die Zählerei geht wieder mal bei 0 los. Das erste Element der Stringliste ist die Stringlist Element 0. Und das habe ich dann mal Old Color genannt, damit ich gegebenenfalls beim Klick auf Old Color die zurücksetzen kann. Ich füge dann dem Memo 1 nochmal die alte Farbe hinzu. Das sehen wir, wenn ich jetzt starte, wird dem Memo 1 der Farbcode der vorhergehenden Farbe die es im Moment hat, nämlich 0, hinzugefügt. Dann setze ich noch den Fokus meines Cursors, wo die Maus quasi zuerst mal hinzeigt, auf diese Colorbox, damit der Benutzer weiß, da könnt ihr jetzt was aussuchen. Setze den Button 2 Caption, Button 2 ist der hier, auf alte Farbe ist gleich und Old Color. Damit man mehr die alte Farbe sieht, weiß, wenn ich auf den Knopf drücke, kriege ich die alte Farbe, wie sie vor dem Programmstart war, wieder zurück. Gut. Die entsprechenden Buttons machen eigentlich fast alle dasselbe. Button 1, Klick, Sender T-Object. Das ist Button 1, das ist der set Color. Ne? Der ruft auf g -conf tool set Und diesen langen Spruch habe ich mir mal in eine Konstante gespeichert. Konstanten deklariert man so, Variablen so. Diese Stringliste ist eine Variable, weil die unterschiedlich sein kann während der Laufzeit. Dieser Spruch hier ist immer der gleiche, habe ich als Konstante definiert. Dann spare ich mir dreimal das Schreiben dieses langen Spruchs und kann stattdessen immer bgc schreiben. Ja. So habe ich diese Konstante genannt. Background-Color soll das heißen. Also ich führe diesen Exec aus. Der macht einen Pipe-Befehl, führt das Kommando auf der Konsole aus kriegt den Befehl gconftool set, und dann diesen langen Spruch, Typ String, holt sich aus dem Edit1 den entsprechenden Text raus und fügt, das ist eine Besonderheit anscheinend bei diesem gconftool, dass man da immer ff anfügen muss, es sei denn, es sei denn, man möchte wieder auf diese ursprüngliche Farbe oder beziehungsweise Schwarz zurücksetzen, dann ist es nicht ff angehängt. Warum und weshalb, erschließt sich mir nicht ganz, ist aber so und funktioniert. Gut. Button 3 macht das gleiche, Default Color, da seht ihr, hier haben wir den String, den Farbcode ohne angehängtes FF. Führt dazu, dass wir die Standardfarben wieder hinkriegen. Und Old Color ist der Button 2. Da wird diese alte Farbe, die wir vorher mal ausgelesen haben, bei Form Show, wo das Formular angezeigt wurde, wo wir mit GET den Farbcode geholt haben, wieder zurückgesetzt. Ich starte das Programm. Ich suche mir eine schöne Farbe aus. Setze die Farbe. Kann das Programm schließen und die Farbe bleibt dann so. Starte das Programm wieder. Sehe, die alte Farbe war so und so. Kann dann meinetwegen eine andere aussuchen. Setze die Farbe. Und... Wenn ihr mir die dann doch nicht so gefällt, kann ich auf Old Color wieder zurück, ist gelb. Oder auf Default Color ist das. Oder ich setze es wieder auf Blue. Und ich schließe das Programm dann, bleibt blau, auch beim Neustart. Gut, den kleinen Code hänge ich euch an. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.